Hallo, in diesem Video geht es um den Kapitalismus. Heute haben fast alle Länder der Welt eine kapitalistische Wirtschaft. Immer mehr Menschen würden das aber gerne ändern. Warum eigentlich? Das wollen wir uns mal ganz kurz ansehen. Also, was ist so schlimm am Kapitalismus? Das sind die Menschen. Menschen brauchen zum Leben verschiedene Dinge, zum Beispiel Land, Maschinen, Häuser, Fabriken, Krankenhäuser, Transportmittel. Im Kapitalismus sind alle diese Dinge aufgeteilt auf Einzelne, als Eigentum. Das geht, weil der Staat es erlaubt, mit dem Recht auf Eigentum. Dieses Recht schützen die Polizei und die Gerichte. Dass alles auf Einzelne aufgeteilt ist, bedeutet aber, dass ich das meiste, was ich brauche, eben nicht habe. Es gehört anderen. Um an die Dinge zu kommen, die ich brauche, muss ich tauschen. Dafür brauche ich möglichst viele andere Dinge, am besten Geld. Wer eine Fabrik besitzt, kann Geld verdienen, indem er Dinge produziert, die sich gut verkaufen lassen. Mit meiner Fabrik konkurriere ich aber immer mit anderen, die das gleiche verkaufen wollen. Um zu gewinnen, muss ich billiger verkaufen als die anderen. Dazu kann ich Maschinen kaufen, die schneller produzieren. Ich kann die Qualität senken, niedrigere Löhne bezahlen oder Arbeitsplätze streichen. Und ich darf niemals aufhören zu produzieren, muss immer weitermachen. Sonst überholt mich meine Konkurrenz. Unter diesem Wettkampf leiden alle, die schwächer sind. Die Natur, die ausgebeutet werden muss. Die Menschen, die als Angestellte für Lohn arbeiten müssen. Die meisten Menschen besitzen nämlich keine Fabrik. Von Geburt an hat man ja erstmal nichts. Außer seinen Körper. Den kann man verkaufen, also tauschen wenn man anderen seine Arbeitskraft anbietet. Als Angestellte bin ich aber dem Preiskampf der Unternehmen ausgeliefert, die versuchen dabei immer möglichst wenig Lohn zu bezahlen. Es ist leichter viel Geld zu kriegen, wenn man Produktionsmittel besitzt, also zum Beispiel eine Fabrik. Das nennt man Kapital, Dinge, die man einsetzen kann, um damit mehr Geld zu verdienen. Weil reiche Menschen meistens alles ihren Kindern weitergeben, bleibt der Reichtum sehr ungleichmäßig verteilt. So kommt es, dass im Kapitalismus einige wenige Menschen die meisten Dinge besitzen. Die Unternehmen müssen aber trotzdem weiter gegen die Konkurrenz kämpfen und können nicht aufhören. Sonst würden sie verlieren und bankrott gehen. Deshalb müssen wir im Kapitalismus immer weiter produzieren. So wird immer weiter die Natur zerstört und die Angestellten müssen immer weiter arbeiten. So, das war natürlich nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Hier sind ein paar Anmerkungen und Einwände, die manchen jetzt vielleicht einfallen. Die Antworten darauf haben leider nicht mehr in dieses Video gepasst. Aber vielleicht gibt es ja bald ein neues.